Hey alle zusammen, ich habe einen Fehler gemacht, <lacht> leider. Und zwar ähm, habe ich gesagt, ihr sollt bitte alles, was ihr habt, ähm, zerstören an Waffen und Ausrüstungen und euren Tresor aufräumen und dies und das und das ist falsch. Ja, denn mit dem Hexenkönigin-Update wird es nämlich auch ein Update bei Benji geben. Denn die Waffenmeistermaterialien werden alle entfernt. Und ähm, ja, wie levelt man ihn dann? Indem man halt dann Waffen zerlegt. Und das kann man halt schlecht, wenn man da jetzt nichts mehr hat. Und am besten jetzt alle lilanen Sachen aufbewahren. Ob Blaue gehen auch, aber die bringen nicht so viel. Ähm, aufbewahren und erst nach dem Release zerstören. Und dann nochmal ein riesen Dankeschön an das letzte Video halt. Ähm, sehr viele Aufrufe in kurzer Zeit. Wow! Und vor allen Dingen die ganzen Abonnenten. Also vielen lieben Dank. Ähm, fühlt euch da auf jeden Fall auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwie gedrungen oder so. Gefällt euch mein Content? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. So wie jetzt auch. Ja, nächstes Ziel sind dann halt die 500 Abonnenten. Mal gucken, wann das erreicht wird ja und was auch die mods angeht die spreche ich auch direkt mal an ähm, und zwar wenn die mod komponenten entfernt und sollten wir jetzt mods kaufen wollen die wir nicht haben ähm, bei ada oder bei benji können wir einfach für 10.000 glimmer ähm, mods kaufen und die werden auch in ihrer täglichen rotation jetzt nicht mehr zwei mods haben sondern halt vier das heißt man hat täglich immer wieder Acht Mods, die man sich holen kann, sollte man die noch nicht haben. Ich denke mal, da werden dann welche dabei sein, die jetzt halt entfernt werden von den letzten Seasons. Ja, und das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und man hört sich. Dann bis bald. Ciao, ciao.